Die Tierärztliche Praxis Ottersberg umfasst die drei Fachbereiche Klein- und Heimtiere, Pferde- und Nutztiere. Heute engagieren sich fast 50 Mitarbeiter mit Kompetenz und Erfahrung an 365 Tagen im Jahr für Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere. Als eine der ersten Tierarztpraxen führte sie 2015 die WIRTIC-Zeiterfassung ein. Anlass waren der zunehmende Kontrolldruck und die Chancen, die eine Zeiterfassung für die Praxisführung bietet.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 Heute erfassen sowohl die tiermedizinischen Fachangestellten als auch die angestellten Tierärzte ihre Arbeitszeiten digital. Die TFA und die Tierärzte in der Kleintierpraxis nutzen hierzu Tablets, um bei Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende zu stempeln. Damit die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten ohne weite Wege buchen können, wurden mehrere Tablets im Eingangsbereich und in den Pausen- und Ruheräumen angebracht. Die Mitarbeiter melden sich mit einem NFC-Schlüsselanhänger am Tablet an und buchen die betreffende Arbeitszeit. Das klappt bei den THC-Fachangestellten ganz hervorragend und war auch ein ganz einfacher Übergang. Sie haben immer Zugriff auf ihre Arbeitszeitkonten. Wir haben eine Dame, die das alles pflegt und die hat dann einen recht guten Überblick mittlerweile bekommen. Der Zeitstempel wird sofort auf die Virtex-Server übertragen, sodass berechtigte Personen, wie beispielsweise die Praxismanagerin, die Buchungen sofort verarbeiten können. Die Arbeitszeitbuchung können wir hier sofort sehen. Man kann auch sehen, wer äh, vergessen hat, sich einzustempeln oder abzumelden. Oder das kann man alles direkt nachvollziehen. Wenn die Tierärzte im Nutztier- und Pferdebereich ihre Arbeitszeit beginnen, nutzen sie zur Anmeldung ebenfalls die Tablets im Praxisbereich. Wenn sie die Praxis verlassen und die Kunden besuchen, nutzen sie ihre Smartphones zur Zeiterfassung. Also Wir treffen uns morgens in der Praxis zu Arbeitsbeginn. und äh, Da stempeln wir uns dann ein der Arbeitsbeginn. Dann arbeiten wir normalerweise etwa bis Mittag. Dann buchen wir Pause. Die geht bei uns etwa zwei Stunden. Nach der Pause treffen wir uns eigentlich wieder in der Praxis. Dort ist dann Pauseende. Und dann erfolgt nochmal die Nachmittagsarbeit. Und auf dem letzten Betrieb, also beim letzten Kunden, wird dann Arbeitsende gestempelt. Es sei denn, man hat Bereitschaftsdienst. Dann würde man in der Mittagspause eben Bereitschaftsdienst einloggen und wenn man tatsächlich zum Kunden raus muss, auch Bereitschaftskunde, genau, so erfolgt das und so ist es auch abends, wenn man Bereitschaft hat. Wenn die Mitarbeiter den letzten Kundenbesuch des Tages beenden, buchen sie über ihr Smartphone Feierabend. Das Smartphone übermittelt jetzt seinen aktuellen Standort an die Server und das Wirtix system berechnet automatisch die Fahrzeit nach Hause. So kann der Mitarbeiter beispielsweise private Besorgungen erledigen, jedenfalls muss er nicht unbedingt heimfahren. Die korrekte Arbeitszeit für die Heimfahrt wird von Wirtik automatisch seinem Zeitkonto hinzugebucht. Mit Wirtik lassen sich die Besonderheiten jeder Tierarztpraxis berücksichtigen, damit die Erfassung zu den tatsächlichen Abläufen passt und die Zeitabrechnungen den betrieblichen Vereinbarungen entsprechen. Gerade in einer Fahrpraxis mit Notdienstbereitschaft ergeben sich dabei besondere Anforderungen.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 In der tierärztlichen Praxis Ottersberg halten sich die Nutz- und Pferdetierärzte während der Rufbereitschaft in der Regel zu Hause auf. Bei einem Notdiensteinsatz fahren sie direkt zum Kunden und buchen ihren Arbeitsbeginn über das Smartphone. Beim Bereitschaftsdienst ist es so, dass wir uns zu Beginn der Bereitschaft einmal einloggen und allgemein uns in den Bereitschaftsdienst einloggen. Und sobald wir dann angerufen werden, um zu einem Kunden zu fahren, wählen wir uns zu Hause über die App ein. Ja, die Aussage Beginn Kunde Bereitschaft und sobald wir dann auf dem Betrieb ja. fertig sind mit der Arbeit, äh, loggen wir uns da vor Ort wieder aus mit Beginn Ende Kunde Bereitschaft und müssen uns dann wiederum aber einloggen in den normalen Bereitschaftsdienst noch einmal, dass wir sozusagen immer noch im Bereitschaftsdienst sind. Und wenn dann neuer Anruf einkommt, würde das ganze Prozedere wieder Und am Ende der gesamten Bereitschaft äh, ja, beenden wir dann einmal auch über die App wieder die Bereitschaft und wären dann sozusagen im Feierabend. Die Zeitbuchungen der Mitarbeiter laufen auf den Wirtix-Servern auf. Die Praxismanagerin prüft die Daten und ergänzt Urlaubszeiten und Krankentage. Am Monatsende werden alle Daten für die Arbeitszeitkonten aufbereitet. Dabei werden alle Arbeitszeit- und Vergütungsregeln berücksichtigt, die zwischen einer Tierarztpraxis und ihren Mitarbeitern vereinbart wurden. Es ist einfach besser nachzuvollziehen, man hat einen besseren Überblick und wenn man dann sieht, der eine hat so und so viele Überstunden, dann schickt man den vielleicht schon mal eher nach Hause, dass er frei machen kann und äh, das hat man halt alles auf einen Blick. Einmal in der Woche machen wir einen Tagesabschluss, damit man einen besseren Überblick behält. Man könnte das natürlich auch nur einmal im Monat machen, aber äh, ich finde es schöner, wenn man gleich sieht, woran man ist und äh, eben wer nicht da ist oder ne, je länger das zurückliegt, desto schlechter erinnern sich ja manche auch dran, was gewesen ist. Dann kann man Unklarheiten gleich beseitigen. Und am Ende des Monats wird noch einmal ein Monatsabschluss gemacht. Und da kann man dann konkret sehen, auch äh, wer wie viele Überstunden hat. Und äh, wo die sich hauptsächlich angesammelt haben. Und es gibt natürlich saisonale äh, Schwankungen. Das ist bei uns ganz extrem in der äh, Stutenpraxis beispielsweise. Ähm, da müssen wir natürlich überlegen, fände ich das... Das Endziel, das Optimale, was man erreichen könnte, wäre, dass man ein Jahresarbeitszeitkonto hat und dass die Leute halt im Frühjahr die Überstunden machen, die nötig sind, damit die Praxis eben in Ablauf gewährleisten kann und das natürlich im Herbst ausgleichen können. Die Mitarbeiter können den aktuellen Stand ihres Arbeitszeitkontos und ihre Stundenzettel jederzeit an ihrem persönlichen Wirtig-Mitarbeiterbereich abrufen. Die Mitarbeiter haben alle ihren persönlichen Zugang, da können die jederzeit ihren Stundenzettel einsehen.